Es freut mich sehr, weil die Fragen, die ihr an mich gestellt habt, werden immer ausführlicher. Deshalb habe ich ja gedacht, okay, wir machen kurze Videos und beantworten euch die Fragen. Also ich nehme einige E-Mails zusammen, suche die Fragen, die euch am meisten interessieren und werde auf diese hoffentlich korrekt Antworten geben. Natürlich meine Meinung. Okay, also wir fangen gleich an. Bleibt dran. Ich werde jetzt am Computer und werde so einige Fragen vorlesen. Also hier fragt jemand, äh, ob man jetzt schnell, also ich sage mal von heute auf morgen auswandern sollte oder eher alles in Ruhe. Vorbereiten. Hm. Also ich habe in meinen früheren Videos auch immer wieder die inspi einwanderer davor gewarnt, praktisch von heute auf morgen auszuwandern, beziehungsweise nach Paraguay einzuwandern. Also meiner Ansicht nach, das ist eine wirklich eine große Entscheidung, die ihr trifft. Ich habe meine drei Entscheidung, Entschuldigung, schon mal vor 8, 17, 18 Jahren eigentlich getroffen. Und die Entscheidung ist richtig. Bereue ich bis heute nicht. Aber wie gesagt, ich kam früher für zwei Monate nach Paraguay, habe alles soweit vorbereiten lassen, nicht selber vorbereitet und natürlich auch viele Fotos, viele Videos viele Gespräche geführt und mit diesem Wissen bin ich zurück nach Deutschland gekehrt, um meine Familie darauf vorzubereiten. Das war meine bzw. unsere Vorgehensweise. Da fragt mich ja auch jemand, welche Dokumente notwendig sind. Äh, darüber habe ich auch schon Videos gemacht, und fand diese nicht so, ich sag mal, wertvoll. Warum nicht wertvoll? Weil die Vorschriften sich ständig ändern. Also zu den Einwanderungsdokumenten, beziehungsweise welche konkreten Dokumente man benötigt, sollte man sich am besten an die paraguayische Botschaft in Berlin, beziehungsweise auch an die Konsulate wenden. Also hier sehe ich gerade jemand aus Bayern, sagte, okay, ich wende mich an, an das Paraguayische Konsulat in München. Das auf jeden Fall, also es gibt natürlich auch Paraguayische Konsulate. Ähm, deshalb sollte, sollte man sich ja aussuchen, ob es Berlin der richtige Standpunkt ist für euch. Aber auf jeden Fall bitte vorher anrufen, beziehungsweise per E-Mail die Konsulate anschreiben und sich die richtigen, die korrekten Listen entweder in Form von PDF-Dateien herunterladen oder auch immer klären lassen, die Menschen sprechen da auch Deutsch. Also wo auch viele Fragen äh, entstehen, sind Sachen, wie lange dauert es? Also die, die, die, ganze, die ganzen Papierkram, sage ich mal, die ganze Prozedur. Also es hängt immer von ab, also es können zwei, drei Monate vier Monate oder auch sechs Monate werden, bis ihr im Prinzip den, den oder die Daueraufenthaltsbescheinigung bekommt oder halt die Zedula, also den Personalausweis. Ich würde es raten, damit das alles nicht so hektisch geht, macht ihr eins nach dem anderen, kommt nach Paraguay, könnt ihr die Aufenthaltsgenehmigung als auch die Zedula beantragen, das dauert ungefähr eine Woche, nimmt die ganze Prozedur in Anspruch, wir helfen euch dabei und dann könnt ihr wieder zurück in ihre Heimat zurückfahren, zurückkehren, zurückfliegen und dann bleiben wir im Kontakt und die Abholung erfolgt persönlich. Also von daher, keine Panik, ihr braucht nicht hier sechs, sieben, acht Monate oder vier Monate zu bleiben in Paraguay, gar kein Problem, ihr könnt das äh, ganz angenehm von zu Hause aus beobachten. Sehe ich noch Fragen auch zu Bankkonto. Also das ist auch wichtig. Also man bekommt normalerweise auch kein Bankkonto, ohne die Cedula zu haben. Also ihr braucht zuerst den Personalausweis und dann könnt ihr auf eigene Namen Bankkonten öffnen. Also, das ist schon mal wichtig, weil letztendlich ohne Geld ist man hier wenig wert. Also, am besten Schritt für Schritt im Prinzip zuerst die Aufenthaltsgenehmigung, äh, also Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, dann die Zedula, also den paraguayischen Personalausweis und zum dritten ein Bankkonto eröffnen. Hier sind noch einige interessante Fragen, und zwar was macht man, wenn man zwei Pässe, zwei oder sogar drei Pässe besitzt? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir haben hier Menschen, auch, die, die Polen Deutsche sind, also sowohl die Polnische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatten bzw. haben, es waren auch Kanadier Polen, es waren Amerikaner und Polen und es war ein bisschen gemischt, deshalb, also es ist es wichtig, ich sage mal, die Deutschen und die Polen ist eigentlich gar kein Problem. Also die Polen haben auch den polnischen Pass genommen und im Prinzip diesen Pass benutzt, um die Daueraufenthaltsgenehmigung in Paraguay zu beantragen. Und es funktioniert. Also das ist kein Problem. Ich denke, heutzutage ist alles viel offener. Aber wie gesagt, um die Richtigkeit zu erlangen, sollte man sich auf jeden Fall bei den Konsulaten bzw. bei der paraguayischen Botschaft in äh, Paraguay erkundigen, um hundertprozentige Sicherheit zu haben. Aber ich möchte auch auf keinen Fall euch falsche Informationen geben, okay? Fragt auch immer wieder nach Unterkünften. Also, es gibt natürlich wie in jedem Land gibt es auch in Paraguay äh, Hotels, ja, also Fünf-Sterne-Hotels. Man kann die über Booking. Sicherlich kann man offen sagen, buchen, man kann es, sage ich mal, bei uns buchen lassen, man kann es, ich gebe immer unsere Telefonnummer, unsere äh, E-Mails, also auch WhatsApp, immer Links, bzw in verschiedenen Videos teile ich unsere Kontaktdaten mit. Also wir vermieten auch Zimmer, also Doppelzimmer, die Preise gibt es schon ab 30 Euro pro Doppelzimmer. Aber gibt es auch andere private Anbieter oder halt Hotels oder Hotelherbergen oder auch andere Übernachtungsmöglichkeiten. Dann nochmal, was sollte man bei einem Flug beachten? Naja, einen Flug beachten, also auf jeden Fall sollt ihr den Flug zuerst buchen. Ja, das ist schon logisch. Also was die, die Polen angeht oder grundsätzlich auch die Deutschen oder auch Europäer. also ich nehme zum Beispiel jetzt fast immer den R-Euro-Flug, das heißt äh, direkt von Asunción nach Madrid. Und von Madrid, also die Hauptstadt Spaniens, da kann man sowohl nach Deutschland, ja, also Düsseldorf, München oder auch Berlin fliegen, äh, oder auch in andere europäische Städte, also auch Zürich, Wien, also Madrid ist gar kein Problem, ich bin auch von Madrid nach Warschau direkt geflogen. Man kann natürlich auch die, die LATAM nehmen, es gibt ja auch andere Linien, wo man über, über Sao Paulo fliegt. Das kann man natürlich auch nehmen, also Asunción-Sao Paulo, Sao Paulo-Frankfurt. Aber wiederum für diejenigen, die äh, ich sag mal, nicht in den Großstädten leben, würde ich die Option eher Madrid nehmen, weil von Madrid aus kann man auch kleinere Flughäfen anfliegen. Also da sehe ich die Option eher als von Sao Paulo. Wenn Sie Sao Paulo, München, Sao Paulo, Frankfurt ist ja gar kein Problem. Aber wenn Sie zum Beispiel, weiß ich, nach Berlin oder nach, nach Bremen oder nach Zürich, weiß ich nicht, ob man Sao Paulo, Zürich fliegt. Da sollte man sich ja überlegen. Also ich fand persönlich wirklich die, die Anbindung direkt von Asunción nach Madrid. Also ich bevorziehe meistens die äh, Direktverbindung zwischen Südamerika und Europa. Also Asunción, die Hauptstadt Paraguays und Madrid, die Hauptstadt Spaniens. Und von da aus hat man natürlich schon sämtliche Möglichkeiten, man ist sozusagen fast zu Hause, falls man natürlich Europäische Union ein Zuhause nennen kann für diejenigen, die da noch wohnen. Da gab es noch eine interessante Frage, ob ich eine Liste machen könnte, ich sage jetzt mal Punkte von 1 bis 20 zum Beispiel, die man Punkt für Punkt abarbeiten kann. Die Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, ist super, finde ich super. Dann kam noch mal so ein bisschen die Hintergedanken und habe gesagt, okay, ich kann natürlich auch etwas vergessen haben. Also an dieser Stelle möchte ich eigentlich euch alle bieten. Ja, also macht man doch mal zusammen. Ich mache das von meiner Seite aus. Ihr macht, ihr schreibt unten in den Kommentaren wichtige Fragen, die für euch, jeweils für euch, wichtigste Frage ist. Ja, ihr könnt also auch zwei oder drei, aber bitte bis zu drei wichtigste Fragen aufschreiben. Und ich anhand, ja, eure Fragen kann ich selbstverständlich auch so eine Liste vorbereiten lassen. Was ich natürlich anbieten kann, auch alle anderen, die schon in Paraguay wohnen, sich daran zu beteiligen, dass, dass man das im Prinzip zusammen macht. Damit habe ich auch keine Probleme. Und ich denke, diese Liste wird dann ausführlicher. Also man kann, sage ich mal, Unterkünfte vorbereiten und, und, und. Also im Prinzip von der Ausreise in, in, in den jeweiligen Ländern, sei es Deutschland, sei es Schweiz, sei es Österreich, bis zum Ankunft in Paraguay. Also das fände ich oder fand ich eine, eine, einen guten Vorschlag und man kann es selbstverständlich umsetzen. Also bitte die Fragen unten stellen, aufschreiben auch die Paraguayer bitte. Ja. Das wird sicherlich eine gute Idee für alle anderen, die noch nach Paraguay kommen. Und glaub mir, es gibt genügend, also keiner in Paraguay wird sich schlagen. Also ich auf jeden Fall nicht. Wir sind schon 17 Jahre in Paraguay, haben gute Erfahrungen. Und diejenigen, die vor kurzem gekommen sind, sind auch wichtig, weil diese Leute praktisch aus einer anderen Sicht Paraguay leben und auch ganz andere Fragen haben als wir. Und deshalb vielen Dank für euch alle. Ich hoffe, dass der Vorschlag angenommen wird und ihr sich an dieser Liste beteiligen wird. Okay, also nochmal vielen Dank für eure Zeit. Wie auch immer, Links, die Kontaktdaten, auch Likes geben, Fragen bitte aufschreiben, den Kanal abonnieren, falls sie Interesse hat an Paraguay und Südamerika um nichts mehr zu verpassen und ich verabschiede mich natürlich bis zum nächsten Video. Mach's gut, danke.